Also seitdem ich eigentlich klein bin, habe ich gesagt, ich möchte Biologe werden. Ein Roadtrip, zwei Monate, Skandinavien, im Winter, weil uns das schon immer gereizt hatte. Wir beide hatten die Zeit dafür. Geht in Stadtparks, geht in den Zoo. Ich habe damit angefangen Vögel zu fotografieren, indem ich in Zoos gegangen bin, weil die Spatzen da Zahn sind und die Pommes fressen. Um ehrlich zu sein, ja. ähm, der GDT hat für mich immer tatsächlich so ein bisschen den Eindruck gemacht, als wäre er sehr restriktiv. Meine, ja, ja, nee, nee, nee. Es ist doch schön, dass wir darüber diskutieren. Ja, müssen. ja, klar. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Reihe Im Fokus. Wir sind mal wieder unterwegs, mal wieder entfernt. Komisch. Was ist da los? Und wir sind ganz besonders froh, dass wir heute Chris Kauler bei uns zusammen im Podcast haben. Einen der kreativsten Hi. Natur- und Tierfotografen in Deutschland, würde ich sagen. Dankeschön. Ja, also endlich mal was anderes. Nicht immer nur Landschaft. Und äh, ja, es ist relativ kalt heute, aber du hast uns versprochen, dass wir ein paar Tiere heute sehen werden. Absolut. <lacht> Gucken wir mal. Haben wir schon am Parkplatz, ganz viel. Ja, stimmt. Einen toten Fuchs. <lacht> wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ein großer Dank geht auch an den Sponsor des heutigen Podcasts Filmora 10. Mit Filmora 10 kannst auch du deinen Videoschnitt schnell und einfach voranbringen. Heute zeige ich dir mal, wie du ganz simpel einen Greenscreen-Effekt in Filmora erstellen kannst. Dafür bietet Filmora sogar schon fertige Greenscreen-Materialien. Du kannst natürlich auch deine eigenen benutzen. Deswegen ziehe ich jetzt hier einfach mal Snowing direkt über diesen Videoclip auf eine zweite Ebene. Und dann siehst du schon, wie jetzt hier ein grüner Hintergrund ist mit entsprechenden Schneeflocken. Alles, was ich jetzt noch tun muss, ist ein Rechtsklick hier drauf, einmal auf Greenscreen klicken und dann muss ich hier nur noch das Häkchen bei Greenscreen setzen und schon verschwindet die ganze grüne Farbe und nur noch die Schneeflocken an sich sind dann mit dabei. Wenn du Filmora 10 selber ausprobieren möchtest, dann kannst du das kostenlos tun. Folge einfach den Links unten in der Videobeschreibung, dann kannst du Filmora kostenlos testen. Wenn es dir gefällt, kannst du es dann später auch noch kaufen. Und ein weiteres riesiges Dankeschön geht an Photomundus. Bei Photomundus könnt ihr euer altes Kameraequipment bequem in Zahlung geben und eure Wunschkamera oder euer Wunschobjektiv dadurch günstiger erhalten. Einfach dafür das Ankaufformular ausfüllen und innerhalb von 24 Stunden bekommt ihr ein faires Angebot. Die Links dazu sind unten in der Videobeschreibung. Also hier, wenn ihr eine, einmal stehen bleibt, und mal nach oben schaut, dann seht ihr, dass da noch ganz viele Bucheckern an der Buche hängen. Und dementsprechend sind hier auch viele am Boden. Und wir sehen hier überall Spuren von Mäusen, die hierher kommen, weil sie eben Nahrung finden. Und viele Mäuse heißt? Viele Keuze. Im Prinzip, genau. Okay. Viel, viel Nahrung für junge Keuze. Dementsprechend okay. ist es recht wahrscheinlich, dass es einen hohen Bruterfolg gibt. Und da drüben ist eben so eine abgebrochene alte Buche. Und genau in sowas können dann Waldkreuze brüten. Würde es jetzt Sinn machen, sich hier auf die Lauer zu nehmen? Nein. Nein. <lacht> Nein. Also wenn, du, <lacht> Mann, <ey. lacht> wenn du da keine Anzeichen für einen Waldkreuz findest, also wenn da jetzt einer drin sitzen würde, Kot oder Gewölle unterhalb vom Baum, dann macht das eigentlich keinen Sinn. Würde man, man den auf den ersten Blick jetzt sehen? Nicht unbedingt. Okay. Also je nachdem wie ausgefolgt der Baum ist, kann es sein, dass er halt wirklich einen Meter im Baum drin sitzt. Mhm. Ähm, dann würdest du gar nichts davon sehen, aber du würdest halt schon Anzeichen sehen können Genau, Kot ja, oder Gewölle. Alles klar. Cool. Wir werden hier noch richtig zu Fahrt finden. Ja. <lacht> und man muss immer auf die anderen Vögel achten. Also die Singvögel verraten einem eigentlich alles. Weil die warnen eben vor ah, Predatoren okay. und die zeigen ein ja, Mobbing-Behavior. Also sie hassen, mhm. nennt, es, nennt man es im Deutschen. Und die attackieren wirklich dann die Greifvögel. Weil sie Ach, denen sagen, wir haben euch gesehen, verpisst euch. Okay. <lacht> wir haben also, aber der, also der Greifvogel ist ja viel stärker eigentlich. Also Im Doch, Prinzip ja, ja, aber meistens erbeutet er eben die, die Vögel im Flug dann mhm. oder wenn sie irgendwo sitzen und nicht wenn sie angekommen. Okay, ja. Oder ankommen. Dann ja. ist er quasi. Was jetzt? Genau. Der ist erstmal verdutzt und weiß nicht, was er machen soll. Wenn dann gleich ein ganzer Schwarm kommt, so das ist wie bei <lacht> den weg. Hunden. Die Kleinen sind auch mal die Aggressiven, die dann die Großen immer ärgern. Ja. Das stimmt, ja. Oh. Ganz genau. Sehr gut. Okay, Haben die dann auch so Warnrufe? Ja. Ah, okay. Das heißt, ja. wenn jetzt hier irgendwie eine Amsel. Macht, genau. dann genau. wüsstest du, okay, ja. Anzeichen. Du kannst es wirklich unterscheiden. Okay. Ja, cool. Ja, schön. Dann hoffen wir mal, dass wir was kriegen. Ne? Ja, weiter geht's. <lacht> Wir sind jetzt hochgewandert. Ähm, ja, hatten schon eine kleine Weitkunde unterwegs. Pünktlich zum Interview fängt es schneien an. Ja, sehr schön. Wie spät haben wir? Denn? Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ne? Es wird, wird schon wieder relativ schnell dunkel. Wir dödeln hier die ganze Zeit rum irgendwie. Ja. Aber, also genau. ihr. Wir müssen mal so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen vorankommen. Aber das, was haben wir denn hier eigentlich vor? Ich finde, nein, wir sollten, wir vergessen immer die erste Frage zu stellen. Es ist ganz wichtig, dass, dass wir unseren Gast erstmal vorstellen. weil es kann ja durchaus passieren, dass bei den Millionen Zuschauern, die wir haben, einer mit dabei ist, der ihn nicht kennt, der Chris Kauler noch nicht kennt. Deswegen die erste Frage: Wer bist du? Wo kommst du her? Und was machst du? Und was machst du eigentlich? Mein Name ist Chris Kauler. Ich bin aus dem Taunus bin ich dort aufgewachsen, bin zur Schule gegangen, bin dann nach Gießen gezogen und ja, habe dann am Ende, am Ende von meiner Bachelorarbeit die Möglichkeit gehabt, ja, für meine Uni zu arbeiten, für meine Arbeitsgruppe zu arbeiten und bin dann auf die Falklandinseln geflogen, nachdem der Bachelor fertig war. Und dann ging es nach Wien für den Master. Mhm. Da war ich auch einige Zeit. und ja. In welchem Fach hast du deinen Bachelor gemacht? Biologie. Ah ja, okay, das passt ja dann <lacht> schon mal ganz gut. <lacht> Genau. Also Wildlife fotografie Naturfotografie und Biologie studiert zu haben, denke ich, das ist schon mal ganz, ganz gut. Erinnert mich so ein bisschen an Bastian Werner, der auch irgendwie ja, Wetter, mehr oder das ist jetzt ganz blöd gesagt, aber Wetter studiert hat. Ja. <lacht> er hat Wetter studiert, ne? Nein, aber äh, ja, das passt ja schon mal ganz gut zusammen. Das heißt, äh, du kennst dich perfekt aus, wenn du draußen bist und äh, weißt eigentlich ganz genau, was du machen musst, um zu einem bestimmten Ergebnis zu kommen. Ja, das sollte man meinen, dass sowas im Biostudium vermittelt wird, aber das ist gar nicht so der Fall vor also, allem nicht im Grundstudium wahrscheinlich genau nicht oder? im Grundstudium ja. weil da lernt man wirklich alles und ich habe durch die Bank alles gelernt also mhm. pcrs und sowas ich habe unglaublich viel gelernt das war ein super Studium aber das was ich jetzt eigentlich mache das habe ich nicht wirklich mitgenommen aber dein, auch nicht gelernt dein Master müsste ja dann irgendwie ein spezielleres Gebiet gehabt. genau ging mhm. der irgendwie in Richtung Verhaltensforschung oder irgendwie sonst? Nee, also ich habe Master in Zoologie gemacht mhm. das hat jetzt nichts mit Zoos zu tun sondern nur mit Tieren und ja, da habe ich schon viele Kurse belegen können, also ich konnte den schon recht flexibel belegen und meine Kurse wählen. Und dementsprechend habe ich die Kurse genommen, wo ich dann auch wirklich rausgehen konnte und viel über Vögel lernen was konnte. Damit okay. Genau. Das heißt, deine Leidenschaft für Vögel, also wenn man jetzt mal auf so deiner Website ein bisschen unterwegs ist, es sind ja schon hauptsächlich, würde ich jetzt mal behaupten, Vögel, die du fotografierst. Ja. Ja. Kommt die dann aus dem Studium oder war diese Leidenschaft oder diese, ja was ist es, was Vögel für dich so besonders macht? Kam das aus dem Studium oder war das schon vorher so, dass du dich dafür interessiert mhm. hast? Also seitdem ich eigentlich klein bin, habe ich gesagt, ich möchte Biologe werden. Also meine Großeltern haben mir das mitgegeben, mhm. mit denen war ich jedes Wochenende draußen unterwegs. Die beiden waren eher auf Pflanzen spezialisiert, deswegen habe ich auch diese ganzen Orchideen kennengelernt und sowas. Aber das eine kam zum anderen mhm. und ich hatte schon immer eine Faszination für Eulen. Und ja, dann ging es weiter auf alle anderen Vögel. und Cool, okay. Ja. Okay. Jetzt bin ich hier. <lacht> Wann hast du denn das erste Mal eine Kamera in die Hand genommen? Das ist so circa zwölf Jahre her. Das war auch die Kamera von meinem Großvater dann mhm. und habe einfach im Garten ein bisschen rumgeknipst, mal Zaunerdechsen oder ein paar Schmetterlinge. Dann habe ich wieder länger pausiert und dann kam es mit dem Studium eigentlich, dass ich da Dinge festhalten wollte, die man so gesehen hat. Und dann hast du relativ schnell für dich gemerkt, okay, das möchtest du dann auch später Du machst es ja nicht hauptberuflich, ne? sondern du bist ja noch als Biologe auch noch, arbeitest du auch noch? Ja. So ist es ja? Ne? Also es ist Ja. Aber, aber du hast schon gesagt, du möchtest damit äh, später Geld verdienen. War das relativ schnell klar oder hat sich das dann erst mit der Zeit entwickelt? Es war lange Zeit wirklich nur Hobby und ich war nur Biologe neben dem Studium her und dann kam es so langsam, dass man ein paar Artikel verkauft hat, weil man Vorträge gehalten hat über die Forschungsreisen zum Beispiel. Und dann ja wurde es halt immer klarer, dass ich doch damit eine Möglichkeit habe Geld zu verdienen und dann war auch der Wunsch da Fotograf zu werden. Und willst du das irgendwann mal vollzeitmäßig machen? Ja, also der Schwerpunkt ist jetzt auch schon auf der Fotografie und das möchte ich noch verstärkt ausbauen. Auch über deinen YouTube-Kanal wahrscheinlich? Genau. Okay. genau. Wie kam es dazu? Also ich meine, wenn man jetzt den klassischen Naturfotografen anschaut, würde ja. ich jetzt mal sagen, sind ja eher so Eigenbrötler. Ist es ja. vielleicht ein Klischee? Weiß ich nicht. Du bist mehr in der Szene drin als ich. Ja. Ich habe immer das Gefühl, die sitzen halt so den ganzen Tag irgendwo in einem Baum und warten, dass ein Vogel vorbeikommt <lacht> und trinken da nicht viel. Sorry, ich also keine Klischees bedenken, aber so wirkt es manchmal. Ja. Wie kommt es dann, dass so jemand quasi so auf Leute zugeht und was beibringen möchte und vermitteln will und sich so öffnet zur Öffentlichkeit im Prinzip? Das ist. Also ich mag es einfach total gerne, Leuten was beizubringen mhm. und dann dieses Feedback, was man da bekommt, das finde ich einfach total klasse und schön. Und ich denke, es ist auch eine ja in gewisser Weise unsere Verantwortung als Biologe, mhm. einfach die Natur wieder näher zu bringen, weil wir haben uns krass entfremdet ja. von der Natur. Und das finde ich einfach wichtig, dass wir der Natur wieder näher rücken und mhm. einfach ein Verständnis für die Natur gewinnen. Weil dieser Outdoor-Trend ja tatsächlich riesengroß wird und ja. viele quasi rausgehen, ja. da das super schön ist, aber halt eigentlich nicht wissen, wie sie sich verhalten. Ne? Genau. Okay. Ähm, einerseits das, ja, also die Tierwelt leidet ganz enorm darunter. Unser Wald, die, auch die ja, Pflanzen, alles leidet unter uns letztendlich. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich finde es einfach wichtig, weil auch gerade jetzt ganz viele junge Fotografen mit der Naturfotografie anfangen. Mhm. Also das ist wirklich so eine Mode mittlerweile, ähm, dass die auf den richtigen Weg geleitet, geleitet werden. werden. Ja. Okay. Wie bist du denn damals auf den richtigen Weg geleitet worden? Oder ist das, war es bei dir so von Anfang an alles richtig gemacht? Ich, ich denke mal, da hat ja jeder so eine Lernkurve, ja, oder? Jeder hat eine Lernkurve. Man ist natürlich viel in Foren unterwegs, da sieht man schon mal auch negative Kommentare, was ja absolut richtig ist und wichtig ist, dass man daraus lernt. Aber ich denke einfach, durch die Arbeit als Biologe habe ich da auch viel erfahren. Ich hatte sehr viel direkten Kontakt zu Tieren, weil ich es musste. Mhm. Und da lernt man auch schon das Verhalten der Tiere kennen. Und anhand des Verhaltens und dieses intensiven Kontakts mit den Tieren lernt man einfach viel, was wirklich Stress bedeutet und was nicht. Mhm. Und man liest natürlich auch viele Studien darüber, weil man halt sich damit beschäftigen muss. Was sind denn so die, die Punkte, wo du jetzt selber sagst, das sind die Sachen, die so junge Leute oder, oder halt auch Leute, die, ähm die sich nicht so sehr darum bewusst kümmern, dass in der Natur alles richtig läuft. Was, was machen die deiner Meinung nach falsch? Was sind so die, die häufigsten Fehler, die, die, man, die man vielleicht auch relativ einfach abstellen kann? Ja, also ich, ich finde, so ganz wichtig ist einfach, dass man bewusst durch die Natur geht. Dass man ja schon einfach die Natur versucht wahrzunehmen. Mhm. Also hier sind jetzt auch ganz viele Vögel am Rufen und dass man da einfach mal stehen bleibt und lauscht. Was ist überhaupt da? Was könnte ich negativ beeinflussen auch? Was einfach abseits vom Weg ist. Also viele Vögel brüten ja auch auf dem, Bo auf dem Boden und dementsprechend ist es wichtig, dass wir, uns auf den, ja, dass wir auf den Wegen bleiben. Oder wenn wir fernab der Wege gehen, dass wir wissen, wo wir lang gehen, dass wir da nicht irgendwie eine, ja, eine Störung sind. Das heißt, es würde auch Sinn machen, sich vielleicht vorher tatsächlich zu informieren, wenn ich jetzt in den Wald gehe, was lebt da? Was ja. kann ich theoretisch ja. aufscheuchen? oder irgendwie, genau. Okay. Genau. Und auch zu Brutzeiten wahrscheinlich genau. ein bisschen aufpassen? Ne? Ja. Aber nicht nur Brutzeit, der Winter ist fast genauso wichtig oder genauso wichtig, weil jetzt leiden die Tiere Not und sie dürften eigentlich nicht aufgescheucht werden, weil das ist unnötiger Energieverbrauch und dementsprechend sollte man das auch vermeiden. Okay, das heißt sich leise verhalten genau, genau. An all das, was wir nicht getan haben. Nein, nicht. <lacht> Es ist ja immer so die Frage, was kommt überhaupt vor in so einem, in so einem Wirtschaftswald letztendlich. Ja. Ähm, da ist nicht viel, aber auch das Reh soll jetzt nicht unnötig aufgescheucht werden. Und okay. ja. dementsprechend muss man da ein bisschen Rücksicht nehmen. Das heißt, dann macht es ja auch durchaus Sinn, dass du quasi auf deinem Kanal ja auch Rehspuren quasi, oder du ja. machst ja auch so ein bisschen Spurendeutung, Genau. damit, wenn ich das jetzt im Schnee sehe, weiß ich, okay, hier gibt es Rehe, ich verhalte mich mal lieber anders, als ich es vielleicht normalerweise tun ja. würde, weil ich die dann aufscheuche. Ja. Okay. Ja, also gerade jetzt im Winter, da kann man einfach extrem viel nachweisen, was man so gar nicht wahrnehmen würde, mhm. weil man einfach die Spuren im Schnee sieht und das finde ich echt schön und es lohnt sich immer rauszugehen. Mega, ich finde es auch unglaublich spannend auf deinem Kanal ein bisschen zu stöbern und so, auch Pilze sammeln. Und yeah. Also es ist äh, <lacht> total geil, als du da diese riesen Schneepilze rausgezogen hast, habe ich gedacht, okay, ich fall vom Glauben ab. Also schaut da auf jeden Fall mal bei Chris vorbei, es ist wirklich echt cool. Links ähm, packen danke. wir unten in die Videobeschreibung. Dieses, dieses Wissen über Spuren und Vogelstimmen und so, hast du dir aber alles selber beigebracht, wenn du vorhin gesagt hast, du hast es nicht wirklich im Studium mitgenommen. Ja, also man lernt natürlich von Kollegen. Also ich gehe sehr gerne mit Leuten mit, wo ich weiß, da kann ich auf jeden Fall was von lernen. Klischee weil. widerlegt? <lacht> <lacht> ähm, klar, man eignet sich sehr viel an und versucht es dann natürlich auch in der Praxis umzusetzen. Mhm. Ja. Okay, also sind, was heißt Kollegen, Naturfotografen oder Biologen? Äh, vor allem Biologen dann. Okay, ja. Genau. Mit Vogelbeobachtungen und genau, so genau. mal durch die Gegend. Genau, ja. okay. Aber das machst du ja auch wahrscheinlich zwangsläufig beruflich, dass du da mit Kollegen zusammenkommst, weil du auch Vögel erfasst? Oder du machst Erfassungen, ja, oder? Ja, genau. Ich mache äh, Erfassungen vor allem für Vögel oder von Vögeln vielmehr. Ähm, aber da ist man schon immer eigentlich alleine. Okay, unterwegs, okay, ja. okay. also nicht zu zweit und guckt doppelt, sondern du machst... Ja, also man, man macht schon parallele Erfassungen, aber dann immer an unterschiedlichen Standorten, sodass man eigentlich kein Kontakt effektiver hat. Effektiver ist. Genau, okay. genau. weil es zahlt sonst keiner. <lacht> das ist so, da frage ich mich sowieso. Also ich persönlich bin jetzt in der Naturfotografie überhaupt nicht unterwegs. Da gab es auch eine Zuschauerfrage, die so ein bisschen in die Richtung geht. Ähm, wie findest du denn überhaupt die Tiere und, und, und wie lange dauert sowas eigentlich, bis man da Erfolg hat? Das ist ganz unterschiedlich. Also das kann man gar nicht so pauschal beantworten. Also ich mache ganz viel Tierfotografie in der Stadt mhm. und da gehe ich einfach in den Stadtpark und habe meine Motive mhm. da und manchmal warte ich auch eine Woche auf mein Foto, weil ich in der Wildnis Skandinaviens bin und das Tier einfach nicht vorbeikommt oder ich noch nicht das richtige Foto bekommen habe. Ich mache beides super gerne und ja, aber wenn ich wirklich lange ansitze, dann muss es wirklich eine Situation sein, wo ich weiß, das Bild wird dann richtig gut. Es lohnt sich. Ansonsten mache ich das dann halt auch nicht. Also liegst du auch manchmal so mit... Tarnfarben auf der Lauer mit, ja. mit einem 600 mm Objektiv und, und äh, wartest, bis der Löwe vorbeikommt und die Gazelle reißt. <lacht> genau. Oder <lacht> genau. der, der Sieht ausmachen. <lacht> das mache ich schon sehr gerne. Aber reizt dich sowas tatsächlich auch mal, ähm, jetzt so, so Raubkatzen oder sowas äh, zu fotografieren? Würde, es, würde sich dich sowas reizt sich sowas auch oder sind es doch ja. eher die Vögel? Nee, ähm, also ich habe immer von mir behauptet, ich bin Vogelfotograf. Mhm. Aber alle Wettbewerbserfolge waren Säugetiere. Okay. Also, oder so ziemlich alle. Von daher schwenke ich da ein bisschen. Und, Was? Ja, ja. Weiter. Ja, und Säugetiere reizen mich umso mehr. Also ich habe ganz viel mit Hamstern gearbeitet, in Wien zum Beispiel. Und die Vogelfotografie ist schwieriger, finde ich. Weil man kennt dieses klassische Bild, Vogel auf Ast, mhm. fertig. Aber das ist langweilig. In meinen Augen, auf Dauer. Und dementsprechend muss man da ein bisschen anders agieren und Säugetiere wurden auch noch nicht so häufig fotografiert. Mhm. Also die sind doch deutlich seltener als Vögel, weil einfach auch weniger Säugetiere da sind. Aber deswegen hebt man sich automatisch auch schon ab, weil die Bilder seltener sind. Ja, okay. Und deswegen habe ich mich da auch viel hinter Säugetiere geklemmt. Wobei abheben, also wie gesagt, ich bin nicht so in dem Thema drin, aber wenn ich jetzt auf deiner Website schaue, sehe ich schon viele Vogelfotos, die so total detailverliebt sind, mhm. die völlig abstrakt zum Teil wirken. Gerade sowas habe ich zumindest noch nicht gesehen. Deswegen wundert es ja. mich jetzt gerade, dass du sagst, okay, Säugetiere heben sich dagegen halt noch mehr ab. Aber mhm. gefühlt hätte ich jetzt gesagt, deine Vogelbilder heben sich noch viel mehr ab, weil sie so besonders sind. Dankeschön. Äh. <lacht> <lacht> okay, wir lassen es dabei. <lacht> ja, oder, ist es, oder bin ich einfach nur, oder ist es. Nein, ist ich es, versuche. Es scheint ja schon so ein Signature-Move ja. von dir zu sein. Oder? Also, ich versuche natürlich, meine Bilder relativ kreativ umzusetzen. Das geschieht nicht immer, das geschieht im seltensten Fall, aber natürlich, wenn ich eine Situation sehe, wo ich mir denke, da könnte was gehen, irgendwie ein bisschen was anderes, dann mache ich das auf jeden Fall. Okay. Also ich mache super gern was mit Weitwinkelfotografie oder auch Details, Federdetails. Mhm. Da arbeite ich gerade an der Serie cool. und das wird, glaube ich, ganz cool werden. Ja, <lacht> Diese Hamstergeschichte in Wien, was du vorhin erwähnt hast, ja. hat ja, glaube ich, auch irgendwie einen Preis gewonnen, oder? Nee, was war da? Es war ein Artikel, glaube ich. In es war ein Artikel. Ja, also einen okay. Preis habe ich leider noch nicht damit gewonnen. Das war so meine Hoffnung. Aber mittlerweile bin ich nicht mehr zufrieden mit dieser Serie, die ich da erschaffen mhm. habe, weil schon zwei Bilder aus dieser Serie im Preis gewonnen haben. Die kann ich für die Serie nicht mehr einreichen für diesen Wettbewerb. Okay. Einerseits das ist ein Grund. Andererseits ja mit der neuen Technik weiß man, es geht noch mal mehr, mehr und sein. dementsprechend okay. will man dann noch mal neue Bilder machen. Ja. Ja. Naja, ist ja auch schön, wenn man sich nicht auf seinen, auf seinen lorbeeren platzt quasi. Ja. Bist du Technik verliebt? Nein, überhaupt nicht. Ich hasse Technik. <lacht> <lacht> aber die R5 findest du schon geil, ne? <lacht> ja, ich ähm, klar, ich, ich nutze die Technik super gerne, aber ich nutze halt auch nur das, was ich brauche. Und die Kamera kann viel, viel mehr und mhm. äh, ich blick da selbst nicht immer durch, aber ja. Die Funktionen, die ich brauche, die kenne ich natürlich. Nee, die sollten ja im Normalfall auch reichen. genau. Okay. Warum? Einfach beide gerade so angeguckt. Wer, wer hat jetzt? Wer, hat, wer macht jetzt weiter? So. Normalfall. Kommst, kommst du ja schon immer, wenn ich dich so angucke. Ja, nee, ich habe mir Platz jetzt angewöhnt. Ich habe mir jetzt angewöhnt. Mir wurde vorgeworfen, dass ich wie Markus Lanz immer reinrede. Deswegen halte ich mich heute ein bisschen mehr zurück. So, aber das ist jetzt auch wieder nicht recht. Aber du, ja. ja. <lacht> Markus Lanz macht es ja immer so, dass er erst sich so ein bisschen einschleimt, ja. und dann kommt also von hinten. mit ja, so Eine ja. ganz fiese ja. Frage. Ja, das stimmt. Oh. Ja, ich Fies spreche nur noch mit dir. <lacht> <lacht> Du hast ja auch, haben wir ja schon gesagt, einen YouTube-Kanal. Seit wann existiert der denn eigentlich? Ich habe ja selber mal raufgeguckt, du bist ja schon relativ erfolgreich damit. Ja, ähm, ich habe 2019 im März und April eine Reise mit einem Kollegen gemacht, Fabian, F Fabian Fopp. Und wir sind zusammen nach Skandinavien. Ein Roadtrip, zwei Monate, Skandinavien. Im Winter, weil uns das schon... Immer gereizt hatte. Wir beide hatten die Zeit dafür und haben gesagt, komm, wir machen das jetzt. Läuft. Kann man mal machen. Genau, wir haben einen Roadtrip gemacht, zwei Monate, durch Skandinavien bis nach Waranger hoch, weil wir auf die Vogelinsel von wollten mhm. und die Papageitaucher im Schnee fotografieren oh, okay. Das war so ja. der, der Gedanke dahinter und das hat zwar geklappt, aber nicht so gut letztendlich. Aber ja, aber war eine geile Zeit. Ja, es war eine richtig gute Zeit. Und das habt ihr dann filmisch auch festgehalten, quasi? Oder? Genau, da haben wir angefangen zu filmen. Und ja, dann kam wieder so ein kleiner Einbruch, wenn man wieder zu Hause war. Mhm. Man hat sich nicht dahinter geklemmt, aber dann habe ich doch wieder angefangen. Und jetzt seit einem Jahr circa bin ich wirklich aktiv dabei. Ja, cool. Und hast auch in der Zeit schon äh, ganz gut Follower gewonnen. Ne? Ja. Muss man ja definitiv so absolut, sagen. Absolut, absolut. Und äh, das willst du in Zukunft auch weiterführen? Ja. Genau, also ich finde, der YouTube-Kanal ist einfach das beste Medium, um auch dieses Wissen, was wir vorhin angesprochen hatten, weiterzugeben. Funktioniert er ja eigentlich über Instagram oder sonst irgendwelche Plattformen eigentlich sowieso nicht, ne? Also zumindest nicht ja, also so ich, in die Tiefe. Gehen. Instagram würde schon, schon noch gehen, aber da bin ich auch internationaler aufgestellt, mhm. sage ich mal. Da sind die wenigsten einfach deutsche Follower oder deutschsprachige Follower und dementsprechend habe ich den okay. YouTube-Kanal einfach noch Das gefunden. heißt, du, du hast da so eine bunte Mischung auf deinem Instagram-Kanal genau. aus verschiedenen Nationen genau. und YouTube ist aber klar, du machst ja. es ja auf Deutsch nur Deutsch. Ja. Okay. Genau. Äh, Wäre es für dich auch grundsätzlich eine Überlegung zu sagen, ja, ich gebe das ja alles umsonst daher, hast du irgendwelche Pläne da mal irgendwie so ein spezielles Foto äh, Fotografie-Tutorial irgendwie ja. zu machen, nur Naturfotografie. Ich zeige euch, wie ihr Vögel findet und sowas. Ja, okay. ja da habe ich ähm, schon viele Ideen für mhm. Videokurse, auch für diverse Videokurse. Da, da bin ich ganz stark dabei. Ich will nicht so viel verraten. Okay. <lacht> ich habe Angst, dass diese guten Ideen geklaut werden. <lacht> Aber da kommt auf jeden Fall was. Okay, ja. sehr schön. Cool. Ähm, weil du vorhin gesagt hast, ähm, das war, als die Kameras noch aus war, dass es relativ leicht ist, so rauszufinden, wo gibt es welche Vögel und so. Ja. Da hast du gesagt, also meine Vermutung wäre jetzt gewesen, du hast da irgendwie Zugriff auf irgendwelche, was weiß ich, Datenbanken mhm. über deine Uni, dass du da speziell weißt, hier und da gibt es einen Uhu oder einen Kauz, aber es scheint tatsächlich öffentlich zugänglich zu sein. Genau, es gibt Datenbanken, mhm. mehrere Datenbanken, wo man nachschauen kann, was es in welchem Gebiet gibt. Okay. Da sind Seltenere Arten meistens geschützt gemeldet. Die kann man dann nicht einsehen. Aber trotzdem kann man für viele, viele Vogelarten oder Tierarten wirklich fast punktgenaue Verortungen nachschauen. Und das birgt natürlich auch ein hohes Risiko, dass das missbraucht wird. Von Naturfotografen? Auch von Naturfotografen. Okay. Ja. Weil gefühlt. Also es ist es quasi schon ein bisschen so wie bei den Landschaftsfotografen, wo man sagt, ja hier mit Locations ja. verraten und so macht man eigentlich nicht. Ist bei den Naturfotografen oder bei den Tierfotografen tatsächlich ähnlich dann? Ja. Ich hätte nämlich gesagt, ihr seid ein bisschen nischiger, weil die die die Hürde, das zu machen, allein durchs Equipment wahrscheinlich schon ein bisschen höher ist, oder? Also ich meine, so ein 400, 600 Millimeter Objektiv ist ja fast ein Kleinwagen. ne? Ja, aber du weißt gar nicht, wie viele damit rumrennen. Echt? Ja, ist richtig. das wirklich so? Ja, ja. Okay. ja, ja. Weil irgendwie sehe ich die nie. Ja, das wisst ja. das liegt vielleicht daran, dass sie auf der Lauer liebe, und die fotografieren ja, dich genau. Stimmt, Genau, Ein seltenes Felix ist aufgetaucht im Wald. Macht der da. Ja. Okay, okay. Aber sollte nicht jeder, der sich mit Naturfotografie so auseinandersetzt, dass sich ein Kleinwagenobjektiv leisten kann, auch irgendwie wissen, wie er schützt? Oder ist es tatsächlich so... Dass auch da der, der Erfolgsdruck so hoch ist, dass man durchaus mal in Kauf nimmt, irgendwie ein Tier zu stören, ja, also nur, um ein gutes Bild zu bekommen. Ja, okay. Das ist leider so und der Trend war lange Zeit, das habe ich ja auch gemacht, einfach Arten abklappern. Man fährt zu Orten, mhm. wo eine Art besonders gut geht und dann ist man halt ein, zwei Tage vor Ort und will dieses Bild unbedingt haben. So wie so ein Sticker-Album. Genau, okay, genau, okay. genau. Und man kriegt halt nur dieses klassische Bild. Und davon will ich ein bisschen wegkommen. Oder mhm. komplett wegkommen. Und ich denke in Serien mittlerweile. Weil die Serien kann man auch verkaufen. Das so ein Einzelbild von irgendeiner Vogelart, die gibt schon 10.000 Mal, das kannst du auch nicht mehr wirklich vermarkten. Ja. Du brauchst und immer irgendwie eine Story, ne? Genau. Wahrscheinlich. Genau. Okay. Du brauchst eine Story, du brauchst ein diverses Portfolio zu einer oder eine Geschichte mhm. zu einer Tierart und das kannst du dann wirklich verkaufen. Aber wo kommt denn dieser, dieser Erfolgsdruck, nenne ich es jetzt mal, her, dass so viele Leute bereit sind. Oder das zu machen, ist das tatsächlich einfach wie so ein Sammeltrieb? Ich denke, es ist in gewisser Weise so ein Wettbewerb entstanden. Okay. Durch diese ganzen Online-Foren und die, jeder will ein besseres Bild haben, jeder will Bestätigung haben. Ähm, kann ich ja absolut nachvollziehen. Jeder möchte Bestätigung haben und auch ja. Lob bekommen. Aber manche nehmen das einfach zu ernst. Zu ernst ja. okay. Ist es eigentlich in der. Ähm also in der Landschaftsfotografie hat man ja so diese typischen Postkartenmotive, sage ich mal, ne? die, man so, die man so kennt, wo gerne jeder mal hinfährt, dass man einfach erstmal was hat. Ja. Gibt es sowas in der Naturfotografie auch, dass, man, dass es so bestimmte Spots gibt, wo man so bestimmte Tierarten fotografiert? Also dass man, dass man, kann man in der Naturfotografie nachfotografieren? Geht sowas? Klar, du sagst immer Naturfotografie, nie Tierfotografie. Du meinst immer Tierfotografie. Ja, okay, Tierfotografie. Ja. ja. Ähm, es gibt diverse Spots, wo Vogel- oder Tierfotografen hinfahren, um ein Bild zu bekommen. Die sind auch weitestgehend bekannt und es ist gut, dass es solche Spots gibt, mhm. weil da konzentrieren sich dann die Fotografen und sie stören nicht diese sensiblen Qualitate. Also da, wo wirklich so ein Besucherdruck ist, da sind die Tiere auch den Menschen gewohnt ja. und dementsprechend ist es kein oder kaum Stress mehr für die Tiere, wenn ja. da viele Menschen sind. Und das ist dann schon fast wie ein Zoo. Genau. Ja, ja diesen, den Vergleich gibt es häufiger. Ja. Ähm, aber ja, das, ich, ich finde es gut, dass es diese Hotspots gibt, weil dadurch bleiben eben die anderen Gebiete, wo die Tierarten auch vorkommen, geschützter. Aber gibt es dann auch sowas, dass, dass Leute nachfragen, ey, wo hast du das fotografiert? So. Ja, täglich <lacht> Okay. Täglich okay. okay. Ja. Aber sagst du dann, das ist. Äh ich ich gebe keine Spots raus. Ja. Also an meine engsten Freunde, wo ich weiß, da passiert nichts, klar, da kann man Spots weitergeben, ja. aber öffentlich würde ich nie was, was zeigen. Ich finde das sind. wirklich erstaunlich, dass sich das durch alle Bereiche der Fotografie irgendwie durchzieht, ausgenommen jetzt vielleicht mal Modelfotografie. Aber es ist bei den Lost Places Geschichten so, es ist bei der Landschaftsfotografie so, es ist bei den Tierfotografie so, dass dieser Konkurrenzdruck da so ja. hoch ist. Ja. Das hat ja noch nicht mal was mit Konkurrenz zu tun, dass ich das jemandem nicht verraten will, wo das ist, sondern man will ja diese Orte einfach schützen. Also es ist, ich finde es immer wieder eine komische Entwicklung, dass äh, die die Kamerabranche so in der Krise ist, aber mhm. gleichzeitig so ein riesen Hype ja. um Fotografie ja. gemacht wird. Ja. Ich frage mich irgendwie, irgendwas stimmt doch da nicht. Irgendwie passt <lacht> es nicht so ganz zusammen. Irgendwie ne? passt ja, nicht ja. zusammen ja. Naja, aber jedes Handy ist mittlerweile so gut, dass man damit fotografieren kann. Jeder ja, kann. Ja, aber Fotos doch keine machen. Tierfotografie ja, eigentlich, auch oder? Ja, auch, ja. auch das. Echt? Also nimm dir mal ein iPhone und fotografieren Ente im Stadtpark. Das geht genauso. Okay, ja. Das geht ja wirklich okay, das, ja, ja, aber das sind dann so Stadtpark die Standardmotive, wenn ich es jetzt mal so nennen darf. Ja. Wenn du jetzt was Spezielleres machst, irgendwie einen Fuchs mit äh, 400 mm, kannst ja, du ja halt okay. nicht mit dem Handy fotografieren, ja. so ne? Ja. Aber ja, ja, aber trotzdem also, ja, ich mein Standardmotive. Ja. Ja. Würde ich gar nicht mal so sagen, weil du kannst mhm. wirklich extrem künstlerische Aufnahmen auch machen mit einem Handy. Mhm. Also auch Minimalismus, Möwe am Strand, super schöne Landschaft, tolle Farben. Ähm da können wir das, da habe ich schon eine gute Videoidee, da können ja. wir mal zusammen ein Video machen. Dann machen wir eine Challenge draus, dass du nur mit dem Handy fotografieren darfst. Und ich darf aber das richtige Profi-Equipment von dir bekommen, ich wer dann das machen. bessere Tierfoto <lacht> macht. Dann aber lieber. also mal ganz im Ernst, derjenige, der eine Stockende mit dem Handy im Park fotografiert, der würde dich doch nicht fragen, wo hast du den Waldkauz äh, da fotografiert? Naja, weil man will immer mehr, man stellt immer noch mehr nach was Besserem hm. und nach speziellen Motiven. Und gerade Eulen sind leider sehr stark in den Fokus gerückt. Okay. Das sind ja alles geschützte Arten und die werden ja fast von jedem schon gesucht und mhm. fotografiert. Und das ist so ein bisschen, ich meine, ich muss mir ja irgendwie selbst an die Nase fassen, weil ich habe Bilder verbreitet davon mhm. und jeder sagt, boah, das will ich auch machen. Und da stehen wir alle, die jetzt ein bisschen mehr Reichweite haben im Fokus. Das ist halt immer so ein, so ein Trade-off. Aber deswegen finde ich es umso wichtiger, dass ich eben auch diese Message mache. Eine Erziehungsarbeit verbreite. quasi machst im Prinzip, ne? ja. ja, zumindest halt Ratschläge. Erziehungsarbeit würde ich jetzt nicht sagen, das ist zu, zu forsch. Aber Ratschläge, Aufklärung, ja, so, ja. Auf, ja. Aufklärung und Ratschläge okay. mitgeben kann. Ja, ja komisch, komisch. <lacht> wie viele, weißt, weißt du so ungefähr, wie viele, also kann man das so sagen, wie viele Eulen es eigentlich so in Deutschland gibt? Ja. So ungefähr. Weil ähm, also es gibt 13 Arten in Europa. Ja. Also wir haben 10 Arten in Deutschland. Ähm, Waldkotz und Walter -Eule sind die häufigsten. Und. Boah, aber, zusammen, aber, ich das jetzt aber wie viele findet man denn so in so, in so einem Waldgebiet jetzt? Wie, wenn wir jetzt hier zum Beispiel sind, wie viele leben dann hier? Du wirst den Uhu haben. Mhm. Es gibt hier Raufeskreuze. Mhm. Davon wirst du maximal drei Reviere haben. Also ein Revier Uhu, maximal drei Reviere Rauffußkauz, dann hast du am Rand eventuell noch zwei, drei Walter-Eulen, drei Waldkreuze, würde ich mal schätzen. Aber es hängt immer so ein bisschen davon ab, worauf sich der Uhu jetzt gerade spezialisiert hat. Der kann sich mhm. nämlich genauso auf die Eulen spezialisiert haben und dann gibt es davon halt fast keine mehr. Okay, okay. Abgesehen vom Raufiskorz, weil der ist eine kleinere Rollenart und der Waldkotz jagt den eigentlich, aber wenn der Uhu dann den Waldkotz jagt, ist ja mehr Waldkotz sagt, dafür mehr Raufiskorz, weißt du? <lacht> aber das habe ich auch in einem Video erklärt, also bei mir vorbeischauen. <lacht> An dieser Stelle machen wir mal einen kurzen Break und schauen mal in den Praxisteil der heutigen Folge rein. Wir gucken jetzt nach Uhus in dem Steinbruchte. Worauf müsste ich jetzt achten, wenn ich in diesem Steinbruch, also wenn es jetzt nicht alles zugeschneit wäre, ja. würde man ja wahrscheinlich irgendwelche Spuren des Uhus sehen, oder? Ja, es ist erstaunlich schwierig, ähm, überhaupt was zu finden. Gegen Ende der Saison, wenn die Brut schon draußen ist, sieht man natürlich viel, viel mehr. Mhm. Äh, das ist dann vor allem Kot und eben Gewölle. Das ist so das Typische, was man finden kann. Ansonsten kann man aber auch ähm, auf einer sogenannten Rupfkanzel, also eine erhöhte Position, wo er eine gute Übersicht hat, wo er seine Tiere, rupft. Ähm, ja ganz viel, ja nicht nicht Kadaver unbedingt finden, aber auch diese Bälge vom Igel zum Beispiel, die Haut, die abgezogene mhm. Haut vom Igel, Knochen wahrscheinlich, ne? Knochen gar nicht mal so, okay. äh, aber Federn dann einfach, genau. weil er die Knochen frisst, oder? Die schluckt damit runter und speit sie dann im also, genau. Okay. Dann wieder Alles aus. Klar. Cool. Also da wurden auch schon komplette Schädel von der Ente gefunden. Also wirklich so ein Teil. Im Wasser. Ganzen geschluckt und dann wieder raus. Oh, genau. Okay. <lacht> also Uhus sind hart im Nehmen. <lacht> also generell empfehle ich, immer ein Fernglas dabei zu haben, wenn ihr Tiere beobachten wollt. Ähm, ihr könnt einfach ja, eine weite Fläche schön überblicken und das aus der Ferne, sodass ihr die Tiere nicht stört. Und ähm, das machen wir jetzt eben hier. Wir wollen auch gar nicht da rein, weil wir können einerseits gar nicht da rein, andererseits würden wir die Tiere, die da drin leben, stören in diesem Steinbruch. Und meine Hoffnung wäre jetzt, dass wir einfach auf der Spitze von so einer Fichte da hinten dann einen Uhu haben, den wir dann später mit 800 Millimetern aufnehmen könnten. Ganz ehrlich, da vorne sieht es so aus, als würde da ein Vogel tatsächlich in der Baumspitze sitzen. Ja, aber Das ist aber leider keiner. Schade. Ja. Also jetzt in den Anfang des Jahres ist noch die Uhu die Uhu-Balz stark am Gange und da kann man den Ruf teilweise über Kilometer hören, der ist sehr, sehr durchdringend, sage ich mal, und auch ein schöner Ruf, also wenn man da in der Nähe ist und den sogar beobachten kann, wie sich dann die Kehle so aufbläht und das, das Weiß gezeigt wird, das ist wirklich. Ist dieses Klassische, oder was? Ist das ja, Nee. <lacht> <lacht> gut imitiert, ne? Ja, ja, sehr gut. Also Uhu ist zweiselbig und das ist wirklich so ein Buhu. Okay. genau. Wobei natürlich Männchen und Weibchen auch ein bisschen unterschiedlich rufen können. Wir haben jetzt so hier noch gar nichts in die Richtung gehört. Also, also heute nicht. Wir, ja, aber bei dem Wetter ist es halt auch wieder so, der Uhu ist zwar sehr robust? tolerant dem Wetter <lacht> gegenüber und <lacht> robust, genau. Andere Eulen, wie jetzt äh, Sperlingskauz oder sowas, also kleinere Eulenarten, die sind da doch ein bisschen ja, pingeliger, was das Wetter angeht. Aber den Uhu, den, auf den ist eigentlich verlass. Okay. Jetzt hat zumindest auch mal das Schneien aufgehört, ne? Ja. Also theoretisch? Genau. Ist halt immer noch die Frage, ob da wirklich einer ist, aber eigentlich ist jeder Steinbruch hier in, in Mitteldeutschland wirklich besetzt. Weil die Art hat enorm zugenommen, war mal ausgestorben, wurde wieder angesiedelt und jetzt ist er wieder häufig. Weil wir die Tiere nicht stören wollen, nutze ich eben recht viel Brennweite und bin lieber weiter entfernt, in dem Fall jetzt 400 bis 800 mm. Ja, damit wir die Tiere einfach nicht, nicht beeinflussen in ihrem Verhalten. Deswegen weit entfernt sein, lieber ein bisschen auf Qualität verzichten oder eben das Tier minimalistisch ins Bild einbauen. Und auch das hat ja dann auch einen wunderschönen Effekt. Was kostet so ein Objektiv? Also wenn man jetzt die neueste Version kaufen möchte, neu 13.000. Und sowas kauft man dann aber eher gebraucht dann wahrscheinlich, ne? Ich ja. <lacht> es gibt aber diverse, die kaufen das natürlich auch neu. Darf ich mal wie du ist denn das auch Ding? das mal? Die neue Version also, ist halt ein Kilo leichter. Wie schwer ist es denn, Felix? Ungefähr, wie sagst du? Fünf Kilo? Boah. Ja, noch andere Vermutung? Ne, 3,8 Okay. Das. Aber jetzt ist noch der Telekonverter drauf, also so um die vier. Mächtig, mächtig. Jetzt verstehe ich, warum du so gerne im Stadtpark fotografierst. Ganz genau, damit ich <lacht> allen Leuten zeigen kann, hey, ich habe so ein Objektiv, Nee, ich nicht ich ja, mein weil du damit nicht so weit laufen musst. Ja, das ist schon ein Grund. Nee, ich lass auch Ganz gerne das Tele mittlerweile zu Hause und nutze einfach das 100-400er, weil es mir einfach zu schwer ist. Mhm. Und man zu ja auch nicht immer braucht. Genau, den. genau. Das ist dann wirklich nur für diese extremen Situation. Ja, mega spannendes Thema so. Also, ich, ich merke, dass ich eigentlich überhaupt keine Ahnung von, äh, von, ja, von Tieren habe. So, ne? Also, Tiere in der, in der freien Umgebung, das ist wahrscheinlich auch so ein Feld, das kann man, kann man Jahre studieren. Und äh, Ja. Ist ja auch mega spannend dann. Ich meine, in Deutschland haben wir das Glück und das Pech, dass wir gar nicht so viele Arten haben. In den Tropen ist es nochmal was ganz anderes. Oh Gott, da bist du ja nicht fertig, oder? Ja, genau. <lacht> <lacht> da findet man auch nochmal eine neue Art. Also wenn man eine Art beschreiben will, dann... ist ja da unwahrscheinlich, ne? Ja. Genau, es ist schon schwierig geworden. Abgesehen von irgendwelchen sehr kleinen mhm. Tierchen. Darf ich nochmal kurz auf die Gefährdungsgeschichte zurückkommen? Ja. Yeah. Ähm, merkt man da irgendwie eine Auswirkung schon durch diesen boomenden ähm, Naturfotografie-Hype, dass irgendwie sich zum Beispiel Waldkreuze schlechter vermehren oder an solchen Hotspots? Gut, du hast du gesagt, da sind sie nicht mehr gestresst, weil sie an die Menschen gewohnt sind. Ja, also es gibt natürlich auch Hotspots, wo jetzt eine Art auftritt, die dann auf einmal gut zu fotografieren ist, mhm. aber dann verschwindet sie einfach, okay. weil sie zu, zu sehr gestört wurde mhm. oder am Nest gestört wurde. Und da gibt es diverse Fälle, wo... Es, es kann ja ganz simpel sein, dass der Vogel einfach die Brut aufgegeben hat. Mhm. Und das passiert sehr regelmäßig. Okay, okay. Und auch häufig sieht man dann irgendwo eine Bildstrecke von wegen, ja, der Vogel hat noch gebrütet, alles wunderbar und auf einmal war er weg. Und die, die Fotografen wundern sich dann, wieso? Und ja, das ist dann sehr wahrscheinlich auf ihn zurückzuführen. Aber ist das was, was man grundsätzlich dann umgehen kann? Ja, also ich mache zum Beispiel keine Fotos am Nest, außer ich habe eine keine okay. Genehmigung. Okay. Mhm. Genau. Also es gäbe jetzt nicht irgendwie eine Methode, dass man sagt, okay, man pusht sich da mit äh, Tarnzelt und irgendwie Tiergeruch an oder irgend sowas? Klar, es, es geht, es geht alles. Aber wofür? D wofür? Also das wofür? Nur damit du dann dieses Foto so hast. Ja. Okay. Ähm, ja. Muss nicht sein. Aber es ließe sich grundsätzlich vermeiden. Äh, ja, okay. ja, ja, ja. Okay. auf jeden Fall. Es, es gibt ja mit dem Tarnzelt und allem kannst, kannst du es machen. Ohne Frage. Alles klar, das geht. da fühlen sie sich nicht gestört. Okay. Ja. Wenn du es richtig machst, dann musst du halt auch wieder weit vor Sonnenaufgang im Tarnzelt sein, den ganzen Tag drin sein. Damit du Triften dich machen. nicht vorher schon sehen. So, genau. Okay. okay. Ja. Gut. Äh, jetzt habe ich dich eigentlich unterbrochen. Das Alles gut, leicht. du hast mich nicht unterbrochen. Das wäre eine <lacht> komplett neue Frage gewesen. Und zwar würde mich interessieren, wie viel du als Tierfotograf eigentlich auch ins Ausland fährst. Oder konzentrierst du dich viel auf Deutschland, auf deine Ernährung, Umgebung? Weil du ja gerade davon gesprochen hast, im Ausland gibt es ja natürlich auch noch mal andere Arten zu fotografieren, logischerweise, klar. Reizt einen dann sowas auch oder wie sieht ja, das bei dir aus? Also ich finde, Deutschland ist extrem divers. Wir haben das Meer, wir haben die Alpen, wir haben alles dazwischen, das Mittelgebirge in Bayern und Hessen und ja, im Zentrum Deutschlands. Wir haben hier sehr viel, wir haben aber auch einen sehr hohen Besucherdruck, weil wir einfach so viele Einwohner sind. Dementsprechend sind die meisten Tiere recht scheu. Zumindest diese Tiere, die wir jetzt hier in den Wäldern finden. Ja. Deswegen bin ich schon sehr gerne, vor allem in Skandinavien unterwegs, weil es einfach nochmal ganz anders ist. Und du hast auch andere Tierarten. Natürlich reizt ein dieses Exotische dann auch. Zusätzlich habe ich eben in Wien studiert und mhm. war ganz viel in Österreich. Und da hast du schon diesen mediterranen Einfluss da am, am Neusiedler See. Und ja, also mache ich liebend gerne. Aber ich fotografiere auch genauso gerne hier in der heimischen Natur. Aber wer kennt das nicht? Auch ihr als Landschaftsfotografen denkt euch, genau, da wir ist wollen es, was anderes. Ja, da, da, genau, Fall. deswegen, deswegen ja. die Frage auch, weil ich, ich kenne es selber. Klar will man auch gerne mal ins Ausland. Und, ja. ähm, aber kannst du es kannst ungefähr sagen, wie viel du im Ausland bist und wie viel in Deutschland? So in Prozent ungefähr? Das ist ganz schwierig mit dem Lockdown jetzt. Gehen wir mal von der ja, Zeit okay. davor aus. Nee, ich kann es dir nicht sagen, weil ich da noch in Wien gelebt habe. So, okay. Und mhm. ich viel gependelt bin. Ähm, wenn ich jetzt an die Zukunft denke, dann werde ich ein Drittel vom Jahr weg sein im Ausland sein und da fotografieren. das ist aber schon eine ganze Menge. Ja. Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Haben. Das werden auch nur die nächsten zwei Jahre sein, ja. ähm, weil ich da noch ein paar Projekte im Kopf habe und danach möchte ich schon... Sesshaft sein. Quasi. Sind das also konkrete Projekte im Sinne von, du hast schon irgendwie einen Auftrag von einem Magazin oder einem Verlag, irgendwas in die Richtung zu tun? Oder ist es so, ich habe diese Story im Kopf und ja. ich will die umsetzen und dann verkaufe ich sie? Oder? Ja. Also es ist eine Story, die ich habe, beziehungsweise ein Buchprojekt, mhm. was ich durchführen möchte, in Skandinavien eins. Und das ist halt so eine Herzensangelegenheit, weil ich habe mich total verliebt in Schweden und deswegen will ich da unbedingt dieses Projekt durchziehen. Okay, was genau in Schweden, wenn ich fragen darf? <lacht> oder verrät das schon zu viel über das Projekt? Ähm also, ich meine, ich will jetzt nicht wissen, was du in Schweden fotografierst, ja, sondern ja. was du dich da verliebt hast. Ist es da ich irgendeine bestimmte Tierart? Oder? Ja, also ich habe drei Forschungsreisen nach Schweden gemacht, hm. nach Lappland gemacht und habe da eben an Unglücksherren gearbeitet. Und diese Vogelart ist total faszinierend. Also, das kennt man hier von unseren Vögeln einfach gar nicht, weil die neophil sind. Die sind neugierig, die kommen zu okay. dir. Und das, obwohl es Rabenvögel sind, die ja eigentlich sehr scheu sind. Und Aber dementsprechend auch schlau wahrscheinlich. Genau. Ne? genau. Und die haben ein super interessantes Familiensystem, weil sie adoptieren auch Jungvögel, die verstoßen wurden aus anderen Gruppen, krass, die sonst okay. nicht überleben würden. Und da gibt es halt natürlich auch wieder eine Hierarchie, eine Ranghierarchie. Es gibt Brutpaare, es gibt nicht-brütende Nachkommen aus dem letzten Jahr, es gibt die eigenen Nachkommen, adoptierte Vögel. Und gerade diese adoptierten Vögel, die sind extrem zutraulich. Und da passiert es schon mal, dass sie eben Schutz auf dir suchen, auf deinem Kopf suchen, auf deiner Schulter suchen. <lacht> sehr cool, okay. Und dementsprechend ist es auch einfach, mit denen zu arbeiten. Und das Ach, ist, ist einfach. Ist ein Unglücksherr? Es gibt ein Foto auf deiner Website, wo du so dastehst und vorne auf deinem genau. Objektiv sitzt einer? Genau, das, ist, einer. das, das okay. ist ein Unglücksherr, ja. Sehr cool, sehr hübsch. <lacht> und wenn man einmal diesen intensiven Kontakt erlebt hat und schon so eine Beziehung aufgebaut hat zu einem Tier, dann, dann will man da halt immer wieder hin ja, und, da, und da dranbleiben. Korrekt, ja. cool. Schön, schön. Boah, jetzt ich jetzt würde jetzt, schön, ja. Ja. Ja, ja, wir fotografieren. Jetzt, ne? ja, mal gucken, ob man überhaupt noch ein Bild hat oder auch scheiße ist dann. Was mich noch interessieren würde, wie kann man als Natur- oder Tierfotograf in der heutigen Zeit Geld verdienen? Ich weiß, dass es als Landschafts-, als reiner Landschaftsfotograf relativ schwer geworden ist. Ja. Ist es in der, in deiner Sparte ähnlich? Ja, es ist verdammt schwer. Würde ich behaupten. Und gerade jetzt mit Corona ist es nochmal schwerer, weil auch sowas wie Vorträge komplett wegfallen. Also ich habe diverse Anfragen gehabt, aber ich habe sie jetzt alle abgesagt, weil ich. Es war einfach zu unsicher, dass man dieses Jahr überhaupt was, was halten kann. Und man muss einfach sehr viele Standbeine haben. Anders geht's nicht. Das heißt, mit der reinen Fotografie wird es schwierig. Ja. Absolut. Was, das, ja. Was, was hast du so für Standbeine, wenn ich fragen darf? Also was, was sind so deine Einkommensströme? Ja. Also ein Standbein ist immer noch die Arbeit als Biologe, das ist wirklich ein großes Standbein. Dann der Artikelverkauf, ähm, Buchverkauf, ja Bildverkauf letztendlich auch, YouTube wird immer mehr zur Einnahme, aber das ist jetzt nicht viel, das kennst du ja selbst. <lacht> ja. <lacht> ja, über Affiliate geht ein bisschen was, also es summiert sich dann einfach. Mhm. Ja. Wie ist denn das bei so, wenn du jetzt so Vogelerfassung machst, ja. von wem wird denn das finanziert? Das ist ganz unterschiedlich. Also meist ist diese Erfassung für ein Baugebiet mhm. und meistens ist es Windkraft und die Windkraftbetreiber. Die, ah, die geben quasi Studien in Auftrag genau, und bezahlen müssen, auch dafür. Die müssen die Studie in Auftrag geben okay. und dann bewerben sich verschiedene Planungsbüros dafür und je nachdem, wer das beste Angebot halt abgegeben hat, mhm. die bekommen dann den Auftrag und geben dann eben diese Erfassung an Leute wie mich weiter. Okay, ja, alles klar. Ja, wie, aber wie kommt man, also du sagst ja selber, es ist wahnsinnig schwierig, wie wie kommst du auf die Idee, diese Hürde quasi jetzt noch neu zu nehmen als, ich sag mal, noch unetablierter Fotograf? Oder ja. täusche ich mich da? Ist es so, dass du, ähm, wie gesagt, ich kenne mich in der Szene nicht aus, ja. ist es so, dass jeder sagt, Chris Kaula kenne ich? Also mittlerweile, also ja, ja, ja, ja, mittlerweile okay. bin ich sehr etabliert. Also okay. dadurch, dass ich auch schon zwei Vorträge beim Internationalen Naturfoto-Festival in Lünen hatte, mhm. ähm, kannten mich schon viele Leute jetzt natürlich durch diese Online-Präsenz auf Instagram und YouTube. Da kennen mich mittlerweile schon sehr, sehr viele Leute. Also es würde ja, dann, das heißt ja im Umkehrschluss im Prinzip, ohne diese Kanäle würde heute überhaupt nichts mehr funktionieren, oder? Genau. Weil auch dieser ganze Magazinmarkt wahrscheinlich einfach total tot ist, oder? Ja, ja es gibt noch einige Magazine, die sich noch ja, über Wasser halten können. Aber es ist wirklich nicht mehr so, dass, es, dass man davon leben kann. Ja, weil die einfach auch nicht mehr gut ja, bezahlen, ne? genau. Ja, okay. Okay. ja, Schwieriges Thema. Also ja. wir sehen es ja in der Landschaftsfotografie genauso. Ich, äh, ich kann nur für mich sprechen. Ich habe auch die verschiedensten Einkommensströme und äh, ja, sieht eigentlich ähnlich aus wie bei dir. Ja. Aber ja, gibt einem natürlich so ein bisschen zu denken. Auf der einen Seite denkt man sich immer, wow, Fotografie boomt. Auf der anderen Seite... Ist es halt, was das Finanzielle angeht, ja. eigentlich ja, es ist nicht wirklich rosig im Moment, ne? Gerade genau. jetzt in der jetzigen Zeit ist genau. es natürlich besonders schwierig, ja. Man muss sich halt abheben. Und das kannst du einerseits über diese Öffentlichkeitspräsenz, ja. oder über diese Präsenz einfach in den sozialen Medien, oder über extrem künstlerische Werke. Da sehe ich mich noch nicht, mhm. aber ich sehe mich, dass ich einfach ja diesen Schritt gewagt habe, auf YouTube präsent zu sein. Und dadurch habe ich schon wirklich viele, viele Leute kennengelernt und einfach ja. eine gute Reichweite generiert. Hat der GDT, also du bist da Mitglied, muss man ja... ja. Wie heißt genau, was, ist, was ist Für was ist es genau die Abkürzung GDT? Noch mal? Sie war für die Gesellschaft Deutscher Tierfotografen, die Abkürzung. Mittlerweile sind wir aber die Gesellschaft Deutscher Naturfotografen. Okay. Und da solltet ihr auch Mitglied sein. <lacht> hat, hat dieser Verein irgendwie in irgendeiner Weise weitergebracht? Oder beschert er dir Connections, die du sonst nicht hättest? Ja. Oder wie wichtig ist es für jemanden, der quasi professionell in diesem Bereich arbeiten will, mhm. da Mitglied zu sein? Ich finde es sehr wichtig. Also gerade für die jungen Leute, weil es gibt verschiedene Regionalgruppen und es gibt auch eine Jugendgruppe. Und in der Jugendgruppe haben wir gerade dann auf dem Festival wirklich ein komplettes Wochenende, extrem regen Austausch und am Abend gab es dann immer Bildbesprechungen. Man lernt sich halt untereinander kennen und man mhm. findet Anschluss. Und dieser Anschluss ist, glaube ich, enorm wichtig, dass man halt auch mal zu, ja, zu zweit rausgeht und voneinander lernen kann und sich auch gegenseitig motiviert, ein paar Bilder zu machen. Also das hat mich hat mir schon viel gebracht und natürlich diese ganzen Aufstellungen, wenn man Bilder sieht und denkt sich, wow, mhm. man wird davon inspiriert. Das ist natürlich auch noch mal genial. Okay, wobei du diese Möglichkeit ja wahrscheinlich auch außerhalb ja. eines solchen Vereins hättest. Ne? Aber du hast ja halt nicht diesen direkten Austausch. Genau. Ja. genau. Okay. Du stehst ja nicht neben anderen Fotografen oder neben einer Traube von Fotografen mhm. und diskutierst zum Beispiel ein Bild und das finde ich einfach extrem cool. Also oft. Um ehrlich zu sein, ja. ähm, der GDT hat für mich immer tatsächlich so ein bisschen den Eindruck gemacht, als wäre er sehr restriktiv in Bezug auf, was zugelassen wird als Natur- oder Landschafts- oder Tierfotografie. Ich, Also die haben einen sehr, sehr guten Anspruch, nämlich ja. daran, dass es alles real sein muss und pipapo. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass es manchmal so ein bisschen sehr elitär ist, was dort für gut befunden wird und was nicht. Also, das ist der Eindruck, ohne dass ich... Yeah. Vielleicht hilft es ja, wenn man sich eine ja, Auswirkungen ich deiner macht. Meinung sagen, Felix? Nein, nein, sage es ruhig ja, frei So, so kommt es manchmal rüber, dass es halt sehr so ist, wir wollen alles möglichst raw und möglichst unbearbeitet und alles so natürlich wie möglich und alles andere, was darüber hinausgeht, ist für uns keine Naturfotografie. So den Eindruck habe ich manchmal, dass es dort so ist, aber vielleicht täusche ich mich auch. Ich habe mich auch mit dem GDT mhm. noch nicht so viel auseinandergesetzt. Es ist nur das, was ich manchmal halt so mitkriege über, was weiß ich, Radomir zum Beispiel. Oder, ja. Ja. Also du beziehst dich jetzt vor allem auf die Wettbewerbsbilder, habe ich das Gefühl, weil wenn du sagst, der Anspruch ja. ist da, nat möglichst natürliche Bilder und sowas. Das ist halt so das, was ich vom GDT mitbekomme. Dadurch, ja. dass ich nicht drin bin und auch nicht diesen ja. Austausch in diesen Gruppen mitbekomme, ist das halt mein Eindruck. Ja. Was mich jetzt persönlich abschrecken würde, aber vielleicht ist es ja ganz genau andersrum, dass mhm. es innerhalb dieser Gruppen ganz anders ist und ja. da eine viel größere Vielfalt ist, als man ja. nach außen davon mitbekommt. Also wenn man sich die Bilder mal anschaut bei den Wettbewerben, ähm, dann sieht man, dass da extrem künstlerische Bilder drin sind, mhm. die überhaupt nicht mehr natürlich sind. Und der Anspruch der GDT ist einfach, dass die Bilder, die in der Kamera fabriziert werden, draußen fabriziert werden und nicht am dann Rechner. digital genau okay. am Rechner und da kann es aber komplett abgefahren und künstlerisch und eben auch unnatürlich sein das kommt genauso gut an wie jetzt ja, eine natürliche Aufnahme es okay. geht nur darum dass die Bilder halt nicht nachträglich verfälscht werden. Mhm. okay okay ja gut ich meine Sandra Bartroche zum Beispiel die macht ja. ja auch total also total abgefahren ich finde das Wahnsinn was ja. alle Leute die da drin sind ja. machen aber manchmal habe ich eben das Gefühl okay es ist so ein bisschen nicht engstirnig, aber so auf eine Schiene. Ja gut, jeder Fotograf hat seinen Stil. Ja. Ähm, haben wir alle. Und das ist ja gut, wenn jeder sein Stil hat und einen ja. Wiedererkennungswert hat. Und ähm, ja, und die Diversität macht es dann eben mhm. letztendlich. Okay, gut. Also wie gesagt, ich... Ja, ja, nee, nee, nee. <lacht> Es ist doch schön, dass wir darüber diskutieren Ja, haben. ja, klar. Und ich habe das ja auch schon häufiger gehört, dass die GDT so als elitär eingestuft wird und ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich das... Weil du halt drin bist so und einen anderen Blick darauf hast wahrscheinlich, ne? Ja, also ich habe das nie erfahren, dass man da irgendwie auch ausgegrenzt wurde oder sowas. Aber auch, weil ich eben über die Jugendgruppe dann da reingekommen mhm. bin. Und die Jugendgruppe war halt klar so ein eigener Kreis für sich, aber man wurde halt aufgenommen und hat sich dann so langsam gegenseitig kennengelernt das ist reingewachsen. du warst ja schon sehr früh aktiv also. Wenn du sagst, in der Jugendgruppe? Ja, ähm, die geht bis 27. Also so ein ah, okay. so, so Jugend ist das dann doch nicht. Okay. Das heißt, du bist dem erst kürzlich entwachsen quasi. Also. Genau. Okay. Ja, mega. Felix, wir hatten noch ein paar Zuschauerfragen. Wollen wir ja, die mal reinwerfen? Die können wir mal reinwerfen. Können wir jetzt mal so ein bisschen Community-Teil machen? Genau. So, also Zuschauerfragen. Wir haben nämlich echt viele diesmal bekommen. Ja. Wir können auch nicht alle vorlesen, weil sonst wird es äh, ein bisschen zu lang, glaube ich. Ich habe jetzt mal ah, ein, paar, echt hab ein paar rausgesucht, die äh, interessant Nein. sein könnten. Ähm, ja. Und zwar, kam es mal zu gefährlichen Situationen beim Fotografieren, zum Beispiel mit Tieren? Ähm, da muss ich wirklich überlegen. Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube wirklich nicht. Und vielleicht irgendwie mal, was weiß ich, auf irgendeine, auf diese, beim Pinguin-Fotografieren? auf Also ich bin, ich bin einfach ein sehr vorsichtiger Klippen. Mensch, okay. das muss ich dazu sagen. Okay. Ähm, ich riskiere da zumindest zur Zeit noch nicht sehr viel. Jetzt, wo ich davon leben muss, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Dann wirst du zum Draufgänger. <lacht> genau. Nee, ich bin da eigentlich sehr bedacht. Und jetzt fällt mir auch keine Situation ein, wo okay. wirklich was, was passiert ist. Okay. Ich wurde von Hamstern gebissen und sowas, aber das ist jetzt nicht... Schwäne attackiert oder so, das kann ja auch ganz unlustig werden mal. Ja, vielleicht eine Situation, das war jetzt nicht als Fotograf, sondern als Wissenschaftler dann, bei den Habichtskreuzen. Die okay. heißen auch im schwedischen Slackügler, also schlagende <lacht> Eule. Und wenn man die jungen Vögel aus dem Nest holt zum Bringen, dann attackieren die dich halt. Okay. Und die kommen sogar bis auf den Boden runter, wo du dann mit den Küken arbeitest und verkloppen dich quasi. Also, <lacht> die picken die Augen und so ein Kram? Nee, also die geben dir halt so einen Bodycheck. Echt jetzt? Ja. Okay. Und ähm, kann, kann unangenehm sein. Also geht nicht an Eulennester. <lacht> Kleiner Tipp. Das würde euch nicht bekommen. <lacht> ähm, dann fragt noch jemand, ob du so ein paar allgemeine Tipps hast für Vogelfotografie, weil die immer so schnell weg sind. <lacht> <lacht> ja, ähm, macht es euch leicht. Also macht es euch wirklich leicht und nehmt zahme Vögel geht in Stadtparks, geht in den Zoo. Ich habe damit angefangen, Vögel zu fotografieren, indem ich in Zoos gegangen bin, weil die Spatzen da zahm sind und die Pommes fressen. Also das war so mein Beginn mit der Tierfotografie oder Wildtierfotografie und nutzt eben diese zahmen Tiere. Da kriegt ihr dann wirklich die spannenden Bilder und nicht von einem Vogel, der halt wirklich von außen dem Bild geflogen ist, wenn ihr abdrückt. Das heißt also, die gute alte Stockente? Die gute alte Stockente, die Spatzen <lacht> und was haben wir noch? Rotkirchen. Rot ja, in diversen Stadtparks. Das lohnt sich. Cool. Okay. Ähm, dann... <lacht> ja, weil Unfall. Ups. Lebst du noch? Okay. Ähm, wie viel Bearbeitung fließt in deine Bilder ein? Also, da habe ich gestern erst drüber diskutiert. Ich bin... Kein Fan davon, Stunden vor dem PC zu sitzen mhm. und die Bilder noch nachträglich zu bearbeiten. Also so drei bis fünf Minuten, sage ich mal, pro Bild. Okay, das heißt du auch nur Lightroom dann? Ja, nur Lightroom. Okay. Photoshop beherrsche ich nicht. <lacht> okay. Das heißt, du würdest jetzt auch nicht, wenn ich zum Beispiel mal... Wenn da gibt's ein Video-Training, hab ich gehört. Verlink, verlinken wir mal hier oben. Von wem ist denn das? Jaworski? <lacht> oh. Okay, das heißt aber jetzt, wenn irgendwie ein Vogel mal, was weiß ich, irgendwas im Gefieder hat, was doof aussieht, stempelst du das dann weg? Nee, dann mache ich kein Foto. Ach, ey, wirklich? Okay, <lacht> aber wenn das ganze Foto total perfekt wäre? Dann mache ich ein Foto und versuche, halt von der anderen Seite zu fotografieren. Abgefahren, du bist echt konsequent. Naja, die Richtlinien der GDT... ja, ja. da sind wir wieder. Nicht restriktiv. Okay. Ähm ja gut, die Zuschauerfrage hast du jetzt im Prinzip im Interview entwickelt, wie du zu deinem Stil gekommen bist und wie du dich bis heute dahin entwickelt hast, hatten wir im Prinzip schon, ne? Ja, also, und, ja. ich sage nochmal, schaut euch Bilder an, die euch einfach ansprechen und analysiert diese Bilder und guckt einfach, welche Technik verwendet wurde und dann könnt ihr darauf aufbauen, diese Technik üben und dann mit eurem eigenen Stil ja, nachfotografieren. Gab es da einen Fotografen, der dich besonders geprägt hat? Es sind sehr viele Fotografen. Also okay. auf Instagram folge ich über 1000 Fotografen, wo ich sage, der Stil ist einfach super cool. <lacht> und äh, ich mag einfach diese verwunschenen Bilder und das ist gerade übertragen auf die Tierfotografie. Also man kennt es ja von, von der Pflanzenfotografie, aber ähm, bei der Tierfotografie geht es genauso gut. Und das, das finde ich einfach sehr cool. Okay, gut. Und dann noch die Frage: ähm, Hast du ein Lieblingstier in der Fotografie und warum? Ähm ist es die Stockente? <lacht> die, ich habe mehrere Lieblingstiere. Und ja, die Stockente ist auch eins meiner ah, Lieblingsmotive okay. und Tiere, weil ich da auch am Neusiedlersee so ein, eine coole Bekanntschaft hatte mit einer Stockente, die einfach extrem zutraulich war. Die war ein bisschen behindert. Sie hatte wirklich. <lacht> ja, doch, die. die <lacht> Also warum macht ihr da? Ne? <lacht> ja, ich weiß nicht, das klingt so. Eine die Frage ist jetzt, war sie wirklich behindert ja, oder so nur von ihrem Verhalten na, auffällig? Sie, sie war verhaltensauffällig unbehindert. Okay. Und sie war einfach auch extrem zutraulich und ist immer zu mir gekommen. Und mit der wollte ich eigentlich eine komplette Serie machen. Ich hatte ihr ihren Namen gegeben, aber dann hat sie es glaube ich doch nicht geschafft. Oh scheiße. Ja, okay. Und deswegen war die Serie nicht möglich und ich traue noch ein bisschen dieser Ente hinterher. <lacht> Süß irgendwie. Ja, okay. ich, ich mag Enten. Schön. Ja, jetzt würde ich fast sagen, Ente gut, alles gut, aber eine Frage, eine Frage habe ich doch noch, Mann, der kam. Ja. Ja, Trotzdem ähm, ruhig. Wir haben nämlich noch gar nicht über, tatsächlich, völlig, völlig vergessen über deine Kooperationen, die du gerade so in letzter Zeit ein bisschen angeleiert hast ja. gesprochen. Ähm, und da kommt jetzt direkt die Frage, wie es zu der Kooperation mit Hermann und Jan kam. Also Jan Lessmann und Hermann? Hirsch. Hirsch. Genau. Okay. Ähm, Hermann ist in die Wetterau gezogen und das ist 20 Minuten von mir und dementsprechend haben wir uns immer mal wieder getroffen und ich mag den Ziel von den beiden einfach extrem gerne und die beiden haben einfach eine, eine Firma gegründet und haben gefragt, ob ich nicht da mitmachen möchte und das haben wir einfach ein bisschen ausgebaut und jetzt haben wir einen Videokurs daraus gemacht. es also ist tatsächlich ein Videokurs? Genau. Okay, das heißt ihr erklärt Naturfotografie? Ja. Okay, schön. Vielleicht können wir ja mal einen Trailer oder hier irgendwas einblenden ja. oder wir verlinken auf jeden Fall dazu. Ja, und dann gibt es ja noch eine Koop mit Basti und äh, Radomir, ne? Genau, genau. mit den beiden habe ich jetzt auf Instagram noch einen großen Wettbewerb laufen mit wirklich tollen Preisen. Schaut da. Bis wann geht denn der Wettbewerb? Der geht das ganze Jahr über. Ah, okay. Weil ich, sonst hätte ich jetzt gesagt, naja, der Podcast kommt erst in zwei, drei Wochen raus. Auch ihr könnt teilnehmen. Aha. was muss ich denn dafür tun? Ihr müsst eure Bilder in der, ja, mit der Beschreibung versehen. Einerseits unsere drei Accounts und den Hashtag Naturfotografie und der entsprechende Monat. Und das Bild müsst ihr dann nochmal in eurer Story teilen, uns drei verlinken. Und ja, das war's eigentlich schon. Kann tolle Preise gewinnen. Und die genauen Regeln findet ihr aber auch nochmal bei mir im Profil unter den Story Highlights. Sehr cool. Was genau versprecht ihr euch eigentlich davon, wenn ich so. Indiskret fragen? Darf. <lacht> naja, es ist wieder ähm, Reichweite. Okay, ja. Alles klar. Dadurch, dass ihr euch alle drei gegenseitig dann so ein bisschen pusht und so. Genau, und die Leute uns halt auch teilen. Mhm. Sehr gut. Aber es gibt halt eben auch tolle Preise und der Wettbewerb kostet halt gar nichts. Und mhm. dementsprechend finde ich das schon fair. Ja, absolut. Apropos tolle Preise. Für unsere Patreon-User haben wir ja auch was. Du wirst nämlich im Nachgang, falls wir bis dahin nicht komplett eingeschneit sind. Ja, das äh <lacht> <Klatsch>. <lacht> wirst du noch ein kleines Bearbeitungstutorial für unsere Silber-Patreons mhm. aufnehmen. Das heißt, du zeigst uns mal ein bisschen, wie du durch deine Raw-Routine, würde ich es jetzt ja. mal nennen, durchgehst. Genau. Und? Für unseren Gold ja, Genau, es gibt ja noch eine coole Verlosung. Oh das ist eingeschneit. Mal gucken. Ja, die Bücher sollten wir nicht zu lange, ja, die draußen, sollten lassen. Wir nicht zu lange draußen lassen. Wir Aber eigentlich es euch nur ganz cool. Es gibt zwei Bücher zu gewinnen. Genau. Einmal das hier. Genau. Das ist im Übrigen diese Eule, die euch attackiert. Also das Buch mit der attackierenden Eule. Und dann könnt ihr noch ein Buch über Pinguine gewinnen. Ja. Die hast beide, beide signiert. Beide signiert. Beide signiert. Und du hast bei beiden quasi den Hauptfototeil geliefert und auch geschrieben. Mhm. Also beides auch? in Kooperation mit Jessica Winter, mhm. meiner Kollegin. Das Pinguinenbuch ist von uns komplett gemacht worden und bei dem Eulenbuch haben wir die Bilder geliefert. Ja. Cool. Ja, und dadurch, dass sie signiert sind, hat das Ganze vielleicht dann auch. In zehn Jahren bei Ebay einen absoluten Wert. Genau. <lacht> Wenn du dann bei National Geographic auf den Titel ja. willst. Ja. Genau. Ihr schickt die ja wahrscheinlich gar nicht weiter dann, ne? <lacht> <lacht> hey, <Sie> dann ja. <lacht> Als Die Bilder hat übrigens Michael Müller gewonnen, der komischerweise gar nicht Pepsi aus. <lacht> <lacht> <lacht> Aber was macht Ugas seit <lacht> du dich auf? Okay. Oh nein, ich will nicht ausschalten. So, äh, das war's mit den Fragen. Ähm, wie gesagt, schaut bei Patreon vorbei. Wenn ihr uns noch nicht unterstützt, aber unterstützen wollt, dann sehr, sehr gerne. Wir freuen uns darüber. Dadurch können wir den Podcast wenigstens so ein bisschen refinanzieren. Ihr bekommt im Gegenzug dazu, wie gesagt, zum Beispiel Bearbeitungstutorials oder auch äh, coole Verlosungen, wie jetzt in dem Fall zwei Bücher. Und ähm, zusätzlich werden wir ja auch. Das machen wir dann einmal im Jahr. 10% aller Einnahmen auch nochmal spenden und zwar an äh, Naturschutzorganisationen, Tierschutzorganisationen, müssen wir mal gucken, da suchen wir uns noch was Schönes raus. Am sympathischsten wäre mir ja Ringwald auf Forstung, aber müssen wir mal noch gucken, was es da so gibt. Ne? Genau, da gucken wir dann am Ende des Jahres mal durch. Aber äh, ihr unterstützt damit auf jeden Fall auch noch ein bisschen die Umwelt, kommt auch noch mit dazu. Wenn wir schon beim Community-Teil sind, Leute, oh Mann, es schneit immer mehr, das ist unfassbar. <lacht> aber wenn wir schon beim Community-Teil sind, ihr habt uns ja auch noch Bilder eingeschickt, die wir gemeinsam bewerten wollen. Und auch mit dem Hashtag Review versehen. Ja, genau, bei Instagram. Ihr müsst uns die nicht mehr per E-Mail schicken. Ihr könnt uns die auch äh, in Zukunft einfach bei Instagram äh, mit diesem Hashtag, den werden wir euch unten auch nochmal einversehen. Dann kommen die auch mit in die Auswahl mit rein. Wir können natürlich nicht immer alle nehmen, aber äh, ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Wir müssen jetzt so ein bisschen gucken, weil das iPad auch innerhalb von 10 Sekunden zuschneit. Aber das erste Foto passt gleich dazu. Das erste Foto ist mega. Also, ich muss es erstmal freiräumen. Ja. <lacht> oh. oh. Da, wollte ich, da habe ich Bilder gesehen, die ich nicht sehen wollte. So. <lacht> <lacht> <lacht> Stefan, was hast du denn da drauf? Du hättest separate Kein Ordner machen sollen, ja. <lacht> Nein, das erste Foto ist wirklich schön. Man sieht Eiskristalle an einem Ast und dahinter einfach einen komplett dunklen Hintergrund. Der Ast ist wunderschön angestrahlt von einem recht warmen Licht, finde ich richtig, richtig schön. Hast du ja, ja cool. Hast du ja auch tatsächlich Tutorials zu gemacht, ne? Also zu Schneekristallen habe ich mhm. was gemacht und ähm, noch nicht so viel zu diesen Eiskristallen an Ästen, weil ich die einfach nicht hatte. Aber ja, jetzt äh. habe ich vor drei Tagen hatte ich genau solche Strukturen aber ich habe kein gutes Bild bekommen. <lacht> also das ist definitiv viel, viel besser als das, was ich gemacht habe. Sehr cool. Sehr schön. Ja, dann sollen wir einmal weiter rüber swipen? Oha. Oha. Wir bleiben bei einem dunklen Stil. Ähm, ein Schwan finde ich auch sehr, sehr schön. Man, richtig. richtig schön, ja. Man sieht nur den Kopf. Und ich finde es klasse, wie der Schwan hier aus dem dunklen Bereich einfach auftaucht. Und ja also er sich einfach farblich komplett abhebt. Also der, der Schnabel, der farbige Schnabel, dann noch dieser Schwarz-Weiß-Kontrast, finde ich richtig, richtig schön. sieht fast ja. aus wie eine Studioaufnahme. Also ne? meine persönliche Meinung jetzt, genau das würde ich hier so ein bisschen ändern, dass der, dass der Hals so aus dem Dunklen herauskommt, weil da ist ja trotzdem noch Hals. Ja, ja aber das meine? ist das, was es so, so, so artifiziell erscheinen lässt. So ja. so, das ist ja aber so ein, so ein übertriebener Vignetteffekt äh, jetzt quasi. Wenn, diese, so? wenn dieser dunkle Bereich nicht wäre, hättest du einen harten Cut ja. und es wäre relativ unharmonisch. In meinen Augen. Okay. Und die Harmonie bekommst du eben durch diesen sanften Übergang ins Bild. Mhm. Uh, Aber schön. Ich find's auch schön, ja. jeder hat seinen eigenen Stil, von daher, es gibt kein richtig oder ja, falsch. Na, nein, das sowieso nicht. Das sowieso nicht. Ja. Also äh, Würdest du sagen, das ist mit einem Blitz gemacht oder kann man sowas mit einem Aufheller auch erreichen? Oder wie, wie kommt diese Lichtstimmung zum so also, Was denkst du? Ähm, einerseits ist natürlich ein Spotlight quasi auf dem Schwan und also der wird von der Sonne angestrahlt. Der Hintergrund ist im Schatten. Dadurch hast du diesen dunklen Hintergrund und im Vordergrund kann auch wieder was im Schatten sein, ein Ast oder sowas. Und dadurch bekommt man diesen Effekt zustande. Oh, das ist mal schön. Schöne Farben, genau richtig. Das wärmt uns ein bisschen auf. Ein, ein wunderschöner Rehbock, der zwischen ja, Wein steht, in einem Weingarten. Und der Wein rahmt das Bild echt schön ein. Das ist schön. Der Fokus ist klasse gelegt auf, auf das Tier. Total und, schöne Farben, ne? Genau, total schöne Farben. Und der Rahmen ist einfach echt schön. Jetzt haben wir natürlich äh, ein totes iPad. Oh, oh, oh. Das <lacht> war's <lacht> wohl mit der Bildbesprechung. <lacht> das ist ja, ein okay. bisschen schade, weil jetzt können wir da nicht mehr weiter drüber quatschen. Ja. Aber, das, Aber es war ein sehr schönes Bild. Ja, das Fall. war ein richtig schönes Bild, das hier noch. Gut. Also alle drei haben mir richtig, richtig gut gefallen. So, da haben wir hier noch ein Fotochen. Ein Rotkehlchen. Das ist auch schön. Oh ja. Und Im richtig Regen schön. sogar. Ich fand das, ich, ja, genau. Das ist, Und mit diesen unscharfen Vordergrundelementen hier. hier, ja. das gefällt mir auch die auch ganze gut. Farbgebung ist total genial. Find ja, finde ich auch. Also einen schönen Rahmen gefunden, es ja. ist sehr harmonisch aufgebaut. Schön Komplementärfarben genutzt. der Regen dazu finde ich richtig, richtig gut. Vielleicht ist es auch Schnee. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, jetzt, weil der Ast so ein bisschen gefroren ist. Ja, ne? ja, genau. Könnte auch Schnee sein. Aber das macht immer ein Bild besonders, ob, egal ob Regen oder Schnee. Mhm. Ja, ich switch einfach mal weiter. <lacht> <lacht> Und noch ein Rotkehlchen, auch wieder ein total reduziertes Bild, weil alles weiß ist und das Rotkehlchen mit der roten Brust poppt einfach raus. Das mache ich total gerne. Also das ist auch genau das Das fast wie ein Gemälde dadurch, ne? Ja. Ist genau. das generell so ein Tipp, den du so allgemein weitergeben würdest, einfach Tiere mal so komplett in einen leeren Raum zu stellen? Ja. Okay. Ja. Freistellen ja. einfach, ne? Genau. Ja. Wow. ja, also freistellen ist so der erste Schritt und gerade, wenn man Schnee hat, äh, Minimalismus. Und dann noch ein Farbeffekt oder so ein Color Key mhm. Rein natürlich ein Color Key, ähm, das wirkt. Ja, cool. Das wirkt einfach. Boah, und dann noch ein Weitwinkel von einem Fliegenpilz, das kommt richtig gut. Das sieht echt schön aus. Schöner Bildaufbau, ich mag die Linienführung von den Bäumen, die Stimmung ist natürlich genial. Das ist auch ein echt klasse Foto. Er wollte richtig gute Fotos hier ja, voll, eingeschickt ja. bekommen. Ja, Richtig gut. Einziger Getilpunkt wäre da vielleicht, dass ich versuchen würde, noch ein bisschen näher an den Pilz ranzukommen. Dass es so ein bisschen dominanter im Bild wird, vielleicht. Aber. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich. Ja. Finde ich jetzt gar nicht mal so. Findest nee. du gar nicht so? Okay. Es ist halt jetzt auch sehr klein dargestellt am Handy. Ja, gut, das ist, Wenn das gedruckt ja. wäre, dann wäre das. Wäre es voll. Wäre ist eine andere, andere ja. Geschichte, ne? Das war's cool. leider schon. Jo, aber mehr das können wir war's. eh nicht angucken, weil wir total eingeschneit sind. Ja, wir sind <lacht> eingeschneit. Wir müssen so langsam echt gucken, dass wir jetzt vielleicht noch ein paar Fotos machen. Müssen wir mal gucken, ob, ob noch was geht. Ich glaube, jetzt so Tiere fotografieren wird jetzt schwieriger. Ne? Aber ich will auf jeden Fall mal trotzdem noch mit deinem Spektiv da in den Steinbruch reinklotzen. Du ja. wirst nicht viel sehen, weil es alles sehr milchig wird durch den Schnee. Durch den Schnee, ja. okay. Das ist so ein Problem. Also auf kurze Distanzen kannst du jetzt noch gut arbeiten bei Schnee. Aber mit langen Teleprennweiten oder mit Spektiv ist es halt dann doch recht okay. flau. Das, das heißt, Clarity und Dunst entfernen bringt dann auch nichts mehr. Ja doch schon, ja. <lacht> ist, ja ist sowieso, oh, Leute. Nee, nicht gut. Okay, ja, also ja, wir mal. schauen wir mal, ob wir noch was finden können hier. Genau, wir weichen einfach aus auf die Landschaftsfotografie. Da könnt ihr mir jetzt noch einen Workshop geben. <lacht> Dummerweise haben wir das Weitwinkel nicht dabei. Also ja, ich zumindest. Ich nicht. Auch nicht. Ich habe einen 50er dabei, von daher ja, okay. alles gut. Wir schauen dem... mal, wir schauen mal. Aber wir hoffen natürlich trotzdem, dass euch wie immer die Folge gefallen hat und ähm, ihr eine Menge Spaß hattet, ihr vielleicht ein bisschen was Neues auch zum Thema. Tierfotografie und Naturfotografie lernen konntet. Und äh, wie gesagt, für alle, die jetzt äh, Patreon-Mitglieder sind, die können direkt dranbleiben und ähm, dann noch das Zusatzmaterial sehen bzw. am Gewinnspiel teilnehmen. Und ansonsten, Felix... Schaut auf jeden Fall mal bei Chris vorbei. Genau. Auf der Webseite. Die Links auf YouTube. sind, wie gesagt, unten <lacht> alle in der Beschreibung drin. Sowohl äh, bei YouTube als auch jetzt, wenn wir, wenn wir den Podcast äh, da bei, bei Spotify und Apple Podcast reinstellen, dann könnt ihr da auch in die Show Notes gucken. Und äh, ansonsten hast du jetzt noch den Standardsatz. Oder möchtest du noch möchtest was zum du noch was sagen? sagen? Okay, ganz schlecht. Ente gut, alles gut. <lacht> <lacht> <lacht> da musst du sein, sorry. <lacht> ja, schön. Ja. Dann bleibt mir nur zu sagen, Glocke aktivieren. Äh. Nee, nee, jetzt, oh mein Gott. Oh, Ach du nee, Scheiße. Scheiße. Jetzt hast du es aber versaut. Fuck. Jetzt ich fange fang nochmal an. Ja, bitte. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. So geht's. Ja. ja. Vielen Dank, dass du da warst, Chris. Sehr, sehr vielen, gut. Vielen genau. Hat Spaß gemacht. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War zwar ein bisschen kalt am Ende, aber. Mein ja. Gott, dafür kannst du ja nichts. <lacht> dafür nicht. Mach's gut, Leute. Ciao. Bald. Ciao. <lacht> Wollt ihr den mit dem toten Puckschützen. <lacht> ich schätze auch. Schickt mir das vorher nochmal, ja? Bevor es online geht. Oh Willen, ey. Oh Gott, damit bin ich anderthalb Stunden hergefahren, ja? Oh Gott, das will. Wie kommen wir denn jetzt bitte in ein Gespräch rein? Ich weiß überhaupt nicht, wie ich anfangen soll. soll ich anfangen? Was habt ihr überhaupt für Fragen? Ja, das wirst du ja dann sehen. Das wirst du ja, dann okay, sehen. also ich muss auch, ob jetzt wir das jetzt geskriptet haben. Wir machen das nicht. Wie unprofessionell. Ja, ja, ja. So. Hättest du jetzt so eine Hauklandjacke, hättest du hier ein Mikrofasertuch rausziehen können? Hey. Ja. Oh, Erzähl mir mal bitte mehr davon. <lacht> äh, nein. Super. Ja, also trotzdem, wir sind, wir sind hochgewandert. Mehr wir haben wir bisher noch nicht geschafft. Chris hat uns eine Menge versprochen, aber bisher nichts halten können. <lacht> <lacht> Oder? Ja. Was? Ich hol gleich. Das, das ist. Okay, los geht's. Willst du nochmal dein dein dickes Ding auspacken? Das soll ich mein dickes Ding auspacken? <lacht> <lacht>